Jo Leute und herzlich willkommen zu Viola Folge 8. In der letzten Folge haben wir den Friedhof durchquert und dort den Zerin kennengelernt. Heute werden wir ein mysteriöses Schloss erkunden und dabei auf Justice stoßen, ein zweites Mal schon. Wenn ihr wollt, dürft ihr gerne ein Abo und ein Like da lassen. Wie immer wohl das hier auf meinem Twitch-Kanal Swagmarv gestreamt. Und ja, ohne viel gerede. Jetzt geht's los mit der Folge. Ich heiße Swagmark und ich habe immer noch kein Intro. Machen wir hier hier wieder ein.. Lagerfeuer. Feuer. Obst, falsche Taste. Songbook. Oh nee. Warum drückt ich das so früh? Ich kann einfach keine Lieder spielen. Jetzt aber. Wieder Storytime. Erst trinke ich etwas, weil ich gleich viel lesen muss. So, wir können mit dem Vogel und mit dem Ritter und mit der Zauberin reden. Wir fangen mit der Zauberin an. Something you need, Viola? No, not really, just thought we could talk for a bit. Okay, what about? You're not weeded out that I am from another world? Unremained at the wonders of in interdimensional travel? Your, arri your arrival is a repeat of events that happened years ago. Nothing surprising about that. Okay. Well, did you know there's no magic where I came from? What do you mean, no magic? Just that. So, how do you keep the lights on at night? or oh, we use electricity to power our lamps electricity like thunder but small and it's made by machines that spin thanks to the wind or flow, flow what? flowing water the spinning can generates electricity water and wind so magic does exist in your world that's just nature You can't make uh, water or fire out of nothing like you can. I mean, I can do magic here, but not at home. I see. You okay? Just a little <laughs> weirded out. Okay, the magic church learned. I however. So, Leic, like, can I ask you something? Crease as always, aren't you? I remember you saying you owe the mages good. I asked them for help and they gave it. Is that something they were known for? We should really be asking Sybil, but in a sense, yes. Any act the patents would not perform for you, the mages would. The patents uh, do stuff? Of course, just us sitting at the, at the Swiss Shire is an act of the patrons. What do you ask them? I wanted my body to reflect where I actu actually am. Wronger? Fin meme. <laughs> oh. <laughs> yeah, the body the patrons made for me was wrong. So I got a change. In fact, the mage I cheated was one the one who performed the magic. We've been to the S2 Tower now. Were you upset your friend wasn't there anymore? Not upset. A little, a little worried I suppose. Maybe we can try to find him. Ah, you don't have to worry about that sunshine. Once you've gone back home, I will look for him myself. It's no big deal. Hmm. Okay, the priority quest is unlocked. no with our program friend I'm with Momo. It's been a great adventure so far, that wing. Better than being cooked up? Much, I wish all the other Harpies could see what I've seen. I could have been free to explore for a long time. The creator didn't disallow it. There are reasons for that. He just seemed like an old grump to me. Oh, grandfather is not so bad. He literally thought we would bring the end of the time. Not literally. <laughs> well, maybe. Then you were coasted by monsters all your, all your life, and with that much responsibility, I'm not sure I wouldn't close up the village either. But now, uh, but nobody ever gets to see it beyond that. The birds crying out loud, he doesn't even let you fly. Hmm. Don't you want your people to be free? Of course I do, but you can't just force our uh, your ideas onto another ideas. Other ideas, naturally. I'm sure we can come to comp comprom compromise eventually. Anything I can do? I think you would do more harm than good at this point. <laughs> we need some sort of uh, Oh my God, evidence! Something to show the benefit of commun communicating with the outside world. Es ist keiner Wurf so much in like ist. Okay. Werden also die Frühe befreit, Leute. Scheint wohl einer unserer zukünftigen Quests sein. Du könntest das den Tower ähm, suchen. natürlich nicht den tower sondern den schloss der das schloss here we are welcome to castel cordia finally time to get a uh, time to get some answers how did it get dark so fast it was time when we left who knows um, you maybe. i'm saying nobody knows castel cordia is surrounded by repetitive night if it's locked es ist locked in Time. Nobody ever wants to go here. Only Monster lives here now. Probably be nobody and change uh, shots in head, head first. Let's try to be careful for once. <laughs> ne nee, jetzt lassen wir rein rein hier. Hier mit dem kämpfen. Oh, das sind vier Feuertypen. Das heißt, wir können ihn gleich mit Neko wahrscheinlich alles one-shotten. Verteidigen meinen Schaden trotzdem für den Fall, dass es nicht komplett one-shottet. Wow, die one shotten den schon fast alleine. Jetzt Teil Und es hat tatsächlich einen überlebt. Das heißt, es war richtig, dass wir unseren Angriff verteilt haben alle nur gemacht haben. Ich wusste das übrigens nicht, Leute, ich war mir nicht sicher. Einfach nur Vorsichtsmaßnahme. Hash-Poshions. Ja, 1, okay. 2 und 3. And Kopf. Whoa skeleton. Wow, people! Geile <laughs> Reaktion. Uh what? Was it me or did the skull just talk? Yeah, the old talking skull trick. Get them every time. You're not a monster? Do to call people monster you know? Well you are a skull. This is a new devil develop. Oh my God, development. Okay. You died recently. If a couple hundred years counts as recent, you died hundreds of years ago. So full of questions. What a fun. My uh, the name's Mellow. I wasn't always a sack of bones, you see. now. Long ago, uh, uh, on the cusp of death. I used a song to change my time, uh, to change time and increase my lifespan. But somewhere along the way, my body wasted away, and the castle. Let's uh, just say I haven't seen the sun in a very long time. So you're a skeleton. Where's the rest of you? Blame the demon that uh, came in before you guys. Started asking questions. He didn't like the answers and gave me a trashing as a reward. <laughs> a demon? Anything else you wanna know, I will answer after you find the rest of my body. That sounds fair to me. Okay, we just have to take you with us. We wir also here in Skelet mid. coffin to Oh, does she does it every time? Pretty much. It's kind of adorable. Shut up. Is he still mopped? Right. Fire. Ich denke ich mach Lowbeat, den letzten von den weißen ligan hau ich einfach kaputt. dem noch zwei, holy shit. Das ist trotzdem kein Problem, weil wir ja unseren Starken noch angreifen. Äh, Family hat einen mit mir starken, normalen Angriff. Da es wieder Level-Ups. Oh mein Power grows. Auch oh, von hier kommen wir doch, oder? Ja, von da kommen wir. Falsche Richtung, Leute. <lacht> Ups, hier geht's lang. Das erste Truhe, die hungert natürlich gleich. Ich hoffe, vielleicht rüber gesprungen statt ihn zu verprügeln. <lacht> wir gucken ob die eis vielleicht doch einen guten Schaden bei den Feuertypen macht. Ich denke aber eher nicht. Doch, es macht Double Damage. What the fuck? Das ist sehr interessant, weil... Ich, ich sag euch nicht warum, aber es ist sehr interessant. Aber das Point können wir auch einfach normal angreifen. Was tötet ihn. Yep. oder oh, überlebt das noch? Echt? Oh, Wo kriegen David ab? Dann sollten auch sehr nah am Level ab sein. Vielleicht beim nächsten oder über diesen Kampf. Ich bin noch gesprungen. Game. Ey. Ups. status Potions, die sind nicht so nützlich für mich bis jetzt gewesen. Allgemein, die Potions sind irgendwie überhaupt nicht nützlich, wirklich, weil man kommt quasi so viel XP und so viele Level-Ups, dass man die in Betreuung, Betreuung kommt. Aber ich glaube, die kann ich mit Viola one-shotten. Ich hau mal hier in den Eimer. Ich bin schwach gegen Blowbeat. Ich ja, Blowbeat one shot sie trotzdem nicht komplett, aber fast. Cool. Hier ist die Eisgegend. Und da oben ist eine Truhe, die holen wir uns ganz schnell. Ups. Und fucking American dafür. Ich bin übrigens schon fast an der Stelle, in der ich casual gewesen war, allein als ich oft längst das angetestet habe. Ah, Momo. Oh hi Sybil. Something you wanna talk about? Yes, there is. Well, what is it? I hmm It's a ni nice nice day. Uh, it's a nice day out. Oh yeah, it's great. Uh, with some nice weather. Weather? Great. Ach Mann. Die wollen doch irgendwas voneinander, aber sind zu so schüchtern oder so. Ich glaube, hier geht es jetzt zwei Wege. Ich guck erstmal also, was hier oben ist und gehe dann eventuell nochmal zurück. Aber ah, warte mal, das sieht noch aus, das Gleitkörper aus. Boah, da ganz oben sind Truhen. Look, it's my body, alright. Are you gonna hold it above your head again? Quiet, you. <lacht> Ah, aren't you just the uh, minions? Damesha on his <laughs> curve, on his Uh Now can you tell me who did this to you? Ah, sure, a, a demon called himself justice. I knew it. Asked me all sorts of questions about Visteria. Who? You know Visteria, the heroine that saves Vilnia. I'm not from around here. Wait, you mean the heroine from 800 years ago? Ah jeez. I got I guess it has been a while when you put it like that. The mysterious like the flower. Regarded her. She wasn't exactly from around here. So what did Justice want? She asked me what happened to her. Something about why Vinya wasn't destroyed. It seemed like way to talk to me, told him as much. And needless to say he didn't like that. <laughs> And you are like this, and now you're like this. As much as I like being ahead <laughs> of this little game. <laughs> I still need my legs, then I can finally... I then can play the future of finality. The what? The song of the time patron, that's what kept me alive for so long. You know what? I never did catch a name. It's Viola. Viola, like the flower. You got it Oh nice Ah, like the flower, genauso wie Andere Held heldenhafte Person, die andere heldenhafte Person Die Frage ist, wie kommen wir auf dem auf Ding drauf, auf dem Berg auf, da Wir machen einfach alle attacken Wird schon schief gehen Ich bin mir gerade Am Lobby zum Ende. Alle sind tot. 2250 Erfahrung. Cody Modi, das ist sehr viel. Ist hier oben irgendwas? Eine Kanone? Nein. Ich glaube auf der anderen Seite war eine Kanone. Irgendwo hatte ich eine Kanone gesehen, wenn ich mich nicht täusche. Ja, meint habe ich wohl doch nicht noch mal hoch. Vielleicht ist hier oben irgendwie ein geheimen Loch, wo man durchkommt. man Sieht nicht danach aus. Irgendwas nope. okay. Da kommen wir wahrscheinlich später erst hin. Auf jeden Fall wert, das noch kurz überprüfen, würde ich sagen. Schadet ja kein was. So, wir machen hier einmal Blizzard Brings, dann einmal die Attacke von Viola. Das wird alles töten. Ich greift einfach gerade mal irgendwo an. Double Damage. Easy Level Up. ich hatte kurz die Befürchtung, dass die Leute schon max level sind, weil die schon so viele sauber können, aber nein, sind sie nicht. Hier kann man auch easy über denke ich noch rüberkommen kann auch mit den dreier oder den Gegner einfach rüberjumpen, das geht auch. Natürlich nicht notwendig in manchen Fällen. Also Ausreichen alles zu töten. Bang! Also ich kriegt schon wieder level Warum kriegt Viola so viele Level-Ups, aber die anderen nicht? Ein wenig verwirrt. Wahrscheinlich wird Viola am Ende sehr OP sein. kriegt die so, kriegt die so viele Level-Ups. So, interessant. Hier gibt es wieder zwei Wege. Einer Weg führt nach draußen. Da ist eine Truhe. Die drei Gegner, da müssen wir echt keine Magie verschwenden. müssen nicht viel mit viola können wir eigentlich einmal machen weil die hat eh... achso viola gleich ein level abgekommen, sondern Sibyl war das aber ich glaube wir machen trotzdem mit viola ach das gleich viola den oh, haben wow der ist voll schwach aber viola ist fast voller wie bei einem tau benutzen haben wir jetzt einfach kaputt ganz normal wir müssen mit Momo aufpassen Momo hat nicht mehr so viel Mana wenn es nicht im nächsten Level abbekommt er hat gerade wieder sehr, sehr, viel Gold zur Zeit nein nicht schwierig. I'm not Oh my God! This game. Um, well, magic has never been my fault, Sorry to say. You, you, uh, you need not to apologize. Not everyone can grasp the as a fine type of magic. well my friend seems to be doing just fine on that part. The kitten is your friend. Yeah. How unique. <laughs> So, hier geht es nach draußen. Ich habe das Gefühl, dass wir hier auf den Turm von eben raufkommen. Wir ähm brauchen aber alle attacken Aber nein, mit denen brauchen wir keine aue attacke Das reicht so. Die tötet jetzt alles. Wie gesagt, Mung hat eh wenig Mana, deswegen war mir das auf, falls irgendwie was gefährliches passiert. Ja, das ist definitiv... ...der Weg, den wir uns nehmen. Fuck man, okay, ich muss vorsichtiger sein. Das ist etwas schwieriger darüber zu kommen, als ich erwartet habe. Und ich dachte man kommt mit zwei Walljumps, äh, mit einem Walljump da hoch. Und ich dachte man kommt da auch auf diese Weise hoch, scheinbar nicht. Wissen wir es, machen wir es nicht nochmal falsch. Dann wissen wir, dass wir hier aufpassen müssen. Oh mein Gott, das ist echt schwieriger als erwartet. Fuck. Wir werden das natürlich versuchen, weiter. Äh, weiterhin versuchen. Wir wollen auch rüber. Wir müssen quasi darüber, um unsere Möge zu stehen, was da an den Truhen drin ist. Diesmal mit Konzentration. <lacht> können wir was testen. Wenn wir uns einfach hochschießen, können wir das vielleicht etwas besser. navigieren Jawohl! Das war die Lösung. Man <lacht> besser navigieren in dem Fall. Nice, okay 500 Gold und was gibt's hier noch? Ähm... Wait, what? Ähm... noch Gems. Wow, das ist krass. Das ist ein sehr starker Gem. Ähm und guck mal die haben noch gar keine Gems, den Time-Eater-Gem und andere magic gem 1 haben. Magic plus 3 ist glaube ich das Beste. Und hier guck mal Magic plus 6. So. Aber das hat sich auf jeden Fall gelohnt hier hoch zu, ja, zu gehen, hier gibt es einen ziemlich wertvollen Gem. Sehr nice. War es also einen wert, hier wir runter zu fallen? Oder dreimal? Ich weiß halt gar nicht. Wie wir wirklich gefallen sind. Das ist der erste, Weg. mit dem Doppelsprung. Okay, mit dem Doppelsprung kann man hier dann direkt hoch. Okay, mit dem Dreiersprung, besser gesagt. Selbe jetzt für diesen Jump. Oh Mann zur Seite schießen. I will flug through the whole castle. No sign of your leg. Crap. I need those to walk. Looking for something? Oh nein, justice. Justice. Ich kann nicht sprechen, man. Fuck. You made it here after all, Violin girl. Justice. Ich hab's gesagt. Perfekt. Ich kann doch sprechen. And now that you have. And now that you have, I cannot allow you to leave. One, and you two all oh, know each other? I told you before, all I want is to go home. And that's exactly what I, what I cannot alone, allow. And why not dang it by dress, hung by creatures we cannot possibly fathom. An entire world depended on a single person. When that in, invi- In- In- Individual leaves everything will come crashing down it on me I was saying Vilna is destroyed if Aviola uh, leaves it doesn't make any sense at all more quality talk don't listen to him <laughs> Bah think what you will know this I alone know the truth of our uh, the truth of our world everything I do is to prevent our destruction That is why all of you low lives. You all must die by my hand. What the fuck, Alter? Das ist ein bisschen. Größenwahnsinnig. Was kann die Attacke? Okay, das macht einfach die Magic von allen stärker. Aber es lohnt sich am meisten einfach nochmal anzugreifen Ich werde zuerst die Hand fokussieren mit meinen 10 in Attacks. Wir werden natürlich die eis benutzen, weil das sind, glaube ich, beides Feuertypen. Der Hand ist definitiv ein Feuertyp, so viel steht fest. Oh, das hat doch keinen extra Damage gemacht. Die Blowbeat beide beschweren. Ah, die wurden beide gestand oder paralysiert von und Eissturm. Sehr gut. also die Teile wechseln Unterschied macht. Ist sie etwas besser. Okay, das heißt, die Alltag tag machen doch keinen Double-Damage auf Feuer-Typen. Paralysiert. Ich glaube, wir machen Sparta-Quash. Äh, Spart Noch mache mehr Schaden als ihr mal langsam Seht da sehr viele Magic-Games? Hat noch auch nicht genug äh, Mana für die andere Attacke. Wir testen den Windangriff. Wir bauen einfach unsere ganze Mana raus jetzt. Wir wollen die so schnell wie möglich umbringen. Und unser Leben sieht gut aus. Der Leben wiederum ist nicht so frequent. Hier noch eine schöne Tide-Rave. Die, die Hand ist wahrscheinlich schon down und die andere wird sehr low sein. Vielleicht stirbst du sogar. Ah, die sogar dran. Oh, never mind, jetzt überlebt. Also muss unser Wolf, unser Doggo ihn kaputt hauen. Und wir sind Level-ups. 5000 XP dafür. Gibt mal echt fette Erfahrung. No! No, no, no! Justice, listen to me. I don't know where you heard any of this. But I'm not going to destroy anything. Silence! I came here by accident. I just want to go home. Silence! Kill you. <laughs> what, what are you doing? I'm going to stop you. No matter the cost. Justice. Oh my god justice. Stop this. Sunshine run. Oh nein. Zarówno jej